Hallo zusammen, ich bin Adrian. Hallo zusammen, ich bin Kevin. Wir sind beide in der Lehre als Elektroinstallateur in der SW Energie AG in Landsburg. Und wir nehmen euch heute eines mit, um unseren Berufsalltag zu zeigen. Als Elektroinstallateur ist man von Anfang an dabei. Vom Fundament bis zur Anmandage. Zu unseren Tätigkeiten gehören störungs Störungssuche, Neubauten, Sanierungen, Neuinstallationen, aber auch Beleuchtungen und Provisorien für Veranstaltungen. Bei Fragen oder Problemen wird man in der SVL vom Team immer unterstützt. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu und sieht auf verschiedenen Orten auch hinter Kulissen. Was mir am Beruf gefällt ist, dass er sehr vielfältig und abwechslungsreich ist. Die Tätigkeiten sind von Tag zu Tag unterschiedlich. Als Lehrling bei der SWL bekommst du die Chance, Verantwortung zu übernehmen und selbstständig eigene Aufträge zu erledigen. Ich hoffe, dir hat unser Einblick gefallen. Und wenn ja, freuen wir uns auf deine Bewerbung. Bis bald!